Ja, es ist soweit, es gibt wieder News zu der Sache Recep gegen Sufian. Es wurde abermals auf dem Account von Golden Boy Mansuel Saif, den Asian World Champion im Boxen, eine Story veröffentlicht. Recep? Und, und die zwei haben sich was zu sagen. Es geht natürlich darum, dass Recep unbedingt, auf jeden Fall, gegen Sufjan kämpfen möchte. Sufjan aber hat kein Interesse daran. Warum sollte er gegen Recep kämpfen? Welchen Vorteil hätte er davon? Aufgrund dessen erteilte Sufjan ihm kurzerhand eine ganz stabile Absage. Seht selbst. Du bist 34, du hast doppelt so viel gesehen wie ich. Sofian hat abgesagt. Norden, oder? Wenn sie ich... sagt er, schau mal Manicamp am Man. Mancia ist ja immer so stabil. Er <lacht> ja, ist mittlerweile, ich schwör's euch, der Fitner King in Sachen Kampfsport. Sofian findet den uninteressant. Ist uninteressant für mich. Kein Interesse! Soll ich gegen jeden Dahergelaufenen kämpfen? So soll ich, das nicht. Hey, nur ich gehe Gentleman. So hey, ich gehe Gentleman's Barber. Soll ich jetzt gegen jeden Friseur da kämpfen oder was? <lacht> das ist eine gerade Ansage. Der Retscher ist Friseur. Ja, durch sein eigenes Geschäft. Und insofern sagt jetzt Beinhard, soll ich jetzt gegen jeden Friseur kämpfen, der was da dahergelaufen kommt? Ja. Ich habe kein Interesse. Fertig. Thema beendet. Ja. Er hey meint, du bist hey, nicht sein heißt, Niveau, weißt du. Nein, kein das heißt, Niveau, hey ich Er meint, du angekommen. bist ein Juxelmann, Mann. Im <lacht> Hintergrund wird wieder fitter gemacht. <lacht> heißt wieder, ey, er will einfach sagen, du bist ein Juxel. Ja? Juxel ist der Begriff für, ja, du bist ein besonderer Mensch. Ich habe reichweite blaue Haken, eine Million Alex, das ist alles Fake, bro. Er sagt noch selbst, ja. Das ist so diese alte Leier. Recep sagt jetzt zu Sufian: dieser blaue Haken, den du hast, das ist alles Fake. Diese 1 Million Follower, alles Fake. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Oder da Fake das sind alles gekopfte, <lacht> alles, alles Sachen. Ich kann das genauso kaufen. Mal, 8000 darauf auf dich und hey, dann Racken wart die, wart die. Wart <lacht> Hey, warte, warte, er sagt, <lacht> hey, ein Letzter. danach rede ich warte, nicht mehr mit dir. Okay, jetzt kommt die letzte Ansage von Sufian. Jetzt können wir gespannt sein. Nicht kämpfst du oder hey, nicht danach mit. rede ich nicht mehr mit dem. danach rede sag ich nicht mehr mit dem Er sagt, ich bin kein nicht. Mann. Manzor in der Mitte, kämpfst du oder kämpfst du nicht, sag nicht mehr, einfach, ja oder nein. Manzor, der Fitness King für österreichischen Kampfsport, in seinem vollen Element. Weil ich nicht gegen den kämpfe, nicht? weil ich nicht gegen den treffer, kämpfe. Guck jetzt. guck jetzt, guck jetzt Selim, meine Augenbrauen, sind die gezupft? Ja, Na. Niemals gemacht in meinem Leben, niemals, <lacht> egal ob Haar so oder so ist. Guck jetzt her, er Was redet wie Mann sein. Warte, warte, warte. Aber jetzt hat er ihn. Ja, jetzt hat er ihn, weil der Friseur, ja, der zupft sich seine Augenbrauen. Aber Sufjan hat seine Augenbrauen bis heute noch nicht gezupft und er sagt: Wer ist jetzt mehr Mann, ich oder du? Ja Allah, da ist Findner im Spiel. Seine, sein. seine weiß, Augenbrauen sind nicht ]erei. gezupft, aber seine Eier sind Eier. gezupft. Er hat das nicht gemacht. Ja, seine Augenbrauen sind nicht gezupft, aber seine. Siehst du das? Verstehst Siehst du das? Halas. wer er redet über Zeit. Mann sein. Welcher Eier Mann zupft man Augenbrauen? Haram. Haram. Ja, ja Bruder, Reden. Reden. Reden. nimmst du den Kampf an oder nicht? Nein, Nein. Ja, nicht, Nein. nicht die Wörter. Interesse. Die Taten sollen Nein. sprechen. Nicht die kein Wörter. Ja, ich sag ja. nicht zu mir, ich bin kein Mann. Aber ich bin Wenn immer du bereit. Nicht aber er hat keine Eier dafür. Er hat keine Eier, ist kein Mann. Ich sag 34 Jahre alt, aber kein Mann, Bruder. Ich bin 24. Okay. Uff. Die Kacke ist hier wieder mal richtig am Dampfen. Sufian und Recep, wie das Ganze ausgehen wird. Ich bin gespannt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass es zu diesem Duell kommen wird. Ich habe natürlich auch mit Sufian Kontakt aufgenommen. Und ja, er ist nicht daran interessiert. Überhaupt nicht. Und deswegen bin ich dafür. Recep, guter Kämpfer. Draxler braucht jetzt einen Aufbaugegner, denn nach der letzten Vorstellung von Christian Draxler bei der Vendetta, wo er mehr oder weniger massiv misshandelt wurde, ohne großartige Gegenwehr, hätte ich den Christian Draxler vorgeschlagen, er sollte doch langsam wieder Aufbaugegner suchen. Da wäre der Recep eine gute Adresse, er hat eine Bilanz von 1-1, für den Recep wäre es eine gute Möglichkeit, sich zu beweisen. Somit profitieren beide voneinander und man könnte einen spannenden Kampf erwarten. Liebe Grüße gehen raus an alle, die ich hier erwähnt habe. Und natürlich bleibt alle gesund, stabil und salam aleikum. Tschüssi und baba. Jetzt muss, der Jetzt muss er langsam brechen. was machen. Draxler wehrt sich nicht mehr. Er hat den Zahnschutz wieder verloren und das ist das Ende hier. Assalamu alaikum.